genau Und wenn man äh, halt mh, äh, wenn man wieder rausgeht oder so, beispielsweise zu einem Freund, kann man äh, sozusagen wieder seinen Chip dran halten, auf ich bin bei einem Freund ähm, klicken und dann ähm, wird sozusagen angezeigt, ähm, wo man ist. Und das, also wir hätten uns jetzt gedacht, dass sagt auch, dass äh, also es wird weniger Streit in der Familie sein, weil dass die Eltern zusammen nach Hause kommen können und direkt sehen, ah, mein Kind ist da und da und dass sie es nicht noch anrufen müssen und fragen müssen, hä, wo bist du? Ist Schule nicht schon lange zu Ende und genau. Das Anwesenheitsboard ist mit NFC ist mit aus ist funktioniert mit nfc chips ähm, oder, ja genau ähm, dies funktioniert auch mit leds also es kommen leds hier sagen wir mal kurz leds gehen dran und die lichter gehen rot an das heißt es ist grad, jeder ist gerade in der schule zurzeit so und wenn ich jetzt hier halt auf arbeit zum beispiel drücke